Hallo liebe Schüler, in diesem Video soll es um das sogenannte Obama-Prinzip gehen. Das ist eine Anregung aus einer Prüfungsklasse. Ich werde euch hierin erklären, wie ihr Prüfungsfragen oder Allgemeinfragen für Lernsituationen vorstrukturieren könnt. Von folgender Ausgangslage gehe ich dabei aus. Fallsituationen werden sehr häufig in der schulischen Ausbildung von sozialen Berufen wie Erzieher, Sozialassistenten oder Heilerziehungspflegern verwendet. Auch die theoretischen Prüfungen basieren auf Fallsituationen. Ein Teil der Schüler verfügt allerdings über keine passenden Lösungsstrategien für diese Fallsituation. Die Konsequenz daraus ist, wir müssen daran arbeiten, wie Fallsituationen strukturiert angegangen werden können und zu bewältigen sind. Zunächst aber einmal die Frage, was ist eine Fallsituation? Eine Fallsituation ist von einem Menschen oder einer, von einer Gruppe von Menschen logisch strukturierte Situation. Ähm, sie ist daher nicht einfach irgendwie vom Himmel gefallen, sondern hat eine innere Logik, die verstanden werden kann und bearbeitet werden kann. Sie ist also kein Hexenwerk, vor dem man irgendwie Angst haben müsste. Die Folge ist daraus... Wenn ihr in die Prüfung geht oder eine Fallsituation in einem LK zum Beispiel bearbeitet, freut euch einfach darüber und ja seid gespannt auf das, was ihr in dieser Fallsituation entdecken könnt. Nun könnte sich vielleicht die Frage anschließen, wie entsteht eigentlich so eine Fallsituation? Nun, das ist gar nicht so einfach. Ich habe es versucht, hier einmal in acht Schritten auszudrücken, habe bei der Erstellung aber festgestellt, das ist doch ziemlich kompliziert. Deswegen werde ich in der nächsten Folie ähm, die Schritte einer Erstellung einer Fallsituation in einfachen fünf Schritten darlegen. Nun also die fünf Schritte der Erstellung einer Fallsituation in einfach. Zunächst einmal legt die Lehrkraft entsprechende Lernziele entsprechend des Lehrplans fest. Zweitens werden fachtheoretische Begründungen und Inhalte mit den Lernzielen unterlegt oder hinterlegt. Drittens wird dann der Fall erstellt an sich. Im vierten Schritt wird die Aufgabe erstellt und der Operator festgelegt. In einem fünften Schritt wird das Erwartungsbild formuliert und mit einem Bewertungssystem versehen. Diese Schritte können natürlich auch voneinander abweichen oder variieren. Sie sind hier einfach nur mal schematisch dargestellt. Geht wir nun an ein konkretes Beispiel. Wir haben vielleicht eine folgende Situation. Sie sind Erzieher in der Kita Sonnenschein und begleiten als Gruppenleitung eine Gruppe von 15 Kindern im Alter von 3,6 bis 6,2 Jahren. Die Kita arbeitet nach dem offenen Konzept und verfügt über mehrere Funktionsräume. Zur Gruppe gehört auch Thomas, der 5,2 Jahre alt ist. Thomas erzählt Ihnen nach dem Morgenkreis in vielen Details und mit großer Begeisterung von seinen Erlebnissen am Wochenende. Sie nehmen sich Zeit und hören ihm aufmerksam zu. Hier können wir schon viel ableiten von dem, was die Lehrkraft oder wie die Lehrkraft hier die Lernsituation erstellt hat. Zunächst einmal, sie hat ein Lernziel festgelegt, nämlich, hier ein Beispiel aus Lernfeld 2, die Fachschüler und Fachschülerinnen begegnen einzeln und Gruppen wertschätzend. Als pädagogische Theorie ist hier die Theorie nach Carl Rogers hinterlegt. Zum Beispiel, dass sich die pädagogische Grundhaltung drei, durch drei Aspekte äußert, nämlich Wertschätzung, Echtheit und Empathie. In einem dritten Schritt hat die Lehrkraft nun hier den Fall erstellt und ähm, bestimmte Textstellen eingebaut, die sich auf die Fachtheorie beziehen. Nämlich zum Beispiel in diesem Fall, sie nehmen sich Zeit und hören aufmerksam zu, was ein Beispiel für Wertschätzung ist. Im vierten Schritt, hat sie nun den Operator festgelegt. Nämlich in diesem Fall analysieren sie die Fallsituation. Was ist nun das Obama-Prinzip? Oder wie gehe ich bei einer Vorstrukturierung einer Aufgabenstellung vor? Zunächst einmal kümmere ich mich um das O. Das heißt, ich muss den Operator verstehen und beschreiben. Was sagt mir der Operator, was soll ich ganz konkret machen? B die Begriffe der Aufgabenstellung werden nun definiert. Welche Fachbegriffe kommen in der Aufgabenstellung vor und auf welche Theorie bezieht sich hier die Aufgabenstellung? A. Analyse des Falls. Welche Textstellen im Fall weisen Bezüge zum Operator und zu den Begriffsdefinitionen auf? Ich kann dann mithilfe einer Farbkodierung oder einer Tabelle diese Textstellen entsprechend zuordnen zu den theoretischen Bestandteilen von B. M heißt einfach nur, wir merken uns das Obama-Prinzip, das ist also redundant oder kann weggelassen werden. Und der letzte Schritt A, die Antwort wird strukturiert formuliert. Schauen wir uns jetzt nun mal das Obama-Prinzip nochmal am Fall an. Der erste Schritt ist, wie gesagt, das, also den Operator zu beschreiben und genau zu verstehen, was er mir sagen will. Der Operator ist in diesem Fall analysieren. Also analysieren sie das Verhalten des Erziehers in Bezug auf seine pädagogische Grundhaltung. Was bedeutet der Operator? Analysieren heißt ein Sachverhalt in seine Bestandteile zerlegen. Dazu gehe ich diese Teilschritte. Zunächst werden Analysekriterien theoriegeleitet erstellt. Zweitens wird der theoretische Bezugsrahmen genannt. Drittens werden die Inhalte der Fallsituation gemäß der Kriterien in geeigneten Strukturen entsprechend des Bezugsrahmens formuliert. Und fünftens werden die Analyseergebnisse zusammengefasst. Kommen wir zum nächsten Buchstaben. B. Begriffe definieren In der Aufgabenstellung haben wir nicht allzu viele Fachbegriffe. Hier ist von Verhalten die Rede, aber auch von der pädagogischen Grundhaltung. Wir können hier vielleicht die Definition der pädagogischen Grundhaltung nach Carl Rogers nehmen. Demnach ist die pädagogische Grundhaltung die innere Einstellung eines Erziehenden und Grundlage seines pädagogischen Handelns, der ein bestimmtes Menschenbild sowie Werte zugrunde liegen. Hier aus Prüfungswissen Erzieher und Erzieherin vom Cornelsen Verlag. Sie ist geprägt durch drei Aspekte, nämlich Echtheit, Einfühlungsvermögen und Wertschätzung. Kommen wir nun zum Buchstaben A. Die Fallsituation wird nun auf die theoretischen Inhalte überprüft und markiert oder in einer Tabelle dargestellt. Achtung, hierbei geht es noch nicht darum, den Fall ähm, entsprechend der Aufgabenstellung zu formulieren. Es geht hier nur um eine Vorstrukturierung, die beispielsweise auf dem Konzeptpapier vorgenommen wird. Im Fall sehen wir hier den Textausschnitt »Sie nehmen sich Zeit und hören ihm aufmerksam zu«. Dies verweist auf die Grundhaltung Wertschätzung. Wir können das Ganze entweder mit einer entsprechenden Farbe markieren oder beispielsweise in Form einer Tabelle kurz zusammenfassen. Das M ist schon wie gesagt. Redundant und kann hier weggelassen werden. Es ist einfach nur aufgrund der besseren Merkma Merkbarkeit des Obama-Prinzips hier eingefügt. Ich könnte auch sagen, das Obama prinzip Das klingt aber irgendwie komisch und deswegen haben wir es hier einfach eingefügt. Im letzten Schritt, dem A, dem Antwortschreiben, führen wir nun all unsere Erkenntnisse zusammen. Nun, also nochmal, was hatte uns der Operator gesagt? Wir sollen folgende Teilschritte gehen. Zunächst einmal die Analysekriterien theoriegeleitet erstellen. Ich schreibe also beispielsweise einen Satz wie »Carl Rogers beschreibt die pädagogische Grundhaltung als...« »Sie ist geprägt durch die Aspekte Wertschätzung, Empathie und Echtheit.« Zune äh, als zweiten Schritt lege ich dann den theoretischen Bezugsrahmen fest. Das haben wir im Grunde genommen im ersten Satz schon erledigt, indem wir auf Carl Rogers und die pädagogische Grundhaltung verwiesen haben. Ähm, Im dritten Schritt werden nun die Inhalte gemäß der Kriterien in geeigneter Struktur entsprechend dem Bezugsrahmen formuliert. Ich sage also oder schreibe vielleicht als Beispiel, im Fall zeigt der Erzieher den Aspekt der Wertschätzung, indem er sich Thomas aufmerksam zuwendet, und ihm aufmerksam zuhört. Im letzten Schritt wird nun das Analyseergebnis zusammengefasst. Also hier als Beispiel: Insgesamt ist das Verhalten des Erziehers durch alle drei Aspekte, also Wertschätzung, Empathie und Echtheit, gekennzeichnet. Es lässt sich also vermuten, dass diese aufgrund einer pädagogischen Grundhandlung handelt, die beispielsweise durch das humanistische Menschenbild geprägt ist. Damit sind wir am Ende des Obama-Prinzips und ich hoffe, ihr könnt nun dieses Prinzip gut für eure Fälle anwenden und habt dabei keine Angst mehr vor der Prüfungssituation oder vor der Beantwortung von Fallsituationen.